Die sie um, Dissertation really. in Rheinland. Rheinland. Okay. <laughs> And Georg Stenner in danke no. okay. yeah, okay. uh, also. uh, Meine Präsentation jetzt in Deutsch halten. Uh, für mich ist das, uh, ein Heimstück im doppelten Sinne, zum einen, weil Deutsch meine Muttersprache ist und zum anderen, weil ich auch ganz in der Nähe von Hildesheim aufgewachsen bin, so bin ich auch mit der Landschaft sehr verwurzelt. Ja, in meinem Vortrag möchte ich darstellen, dass das Lebenswerk von Nishida Kitaro durchdrungen ist sowohl von seiner Philosophie als aber auch von seinen kalligrafischen Arbeiten, als auch von seinen Dichtungen, auf die ich hier weitere nicht eingehen kann, aber es geht mir darum aufzuzeigen, dass es eben ein, dass sein Lebensweg und sein Denkweg ein, ein Weg ist, der ein gegenseitiges sich befruchten ist, von seiner Philosophie und seiner Praxis im Sinn. Mein äh, Vortrag ist in zwei Teile gegliedert. Und zwar ähm, soll es auch eine Art performativer Vortrag sein, der letztendlich auch die Textstruktur Nishidas etwas äh, darlegen möchte. Ähm, Im ersten Teil werde ich ähm, die Konstruktion des Selbstbildes, wie ich, hier, wie ich es interpretiere, auf dem Hintergrund der absoluten widersprüchlichen Selbstidentität bei Nishida aufzeigen in Bezug zur wahren Realität und reinen Erfahrung, sprich, ich beziehe mich da erstmal auf das Frühwerk. Und ähm, im zweiten Teil des ersten Oberthemas mache ich dann einen Sprung in das äh, spätere Werk. Ähm, und werde da Werke, die auch zum Teil noch nicht, also der Kunkern-Text ist zum Beispiel noch nicht in äh, das deutsche oder in europäische Sprachen übersetzt, werde da sozusagen im Jahr 1944 in den Physikaufsatz und den Traumaufsatz springen und da sozusagen aufzeigen, dass es sowohl im frühen Nishida als auch im ganz späten Nishida ähnliche Bewegungen in seiner Philosophie zu finden gibt. Ja, im zweiten Teil... Ähm, mache ich sozusagen einen Schnitt und betrachte das Ganze aus der praktischen Perspektive, nämlich aus der kalligraphischen äh, Arbeit von Nishida, indem ich auch einige Bildbeispiele zeige. Primär geht es mir darum, aber um die Bewegung, die ich da hervorheben möchte und ähm, eben da aufzeige, dass es die gleiche oder die ähnliche Denkbewegung, die wir in seiner Philosophie finden, auch in seiner Kalligraphie zu finden ist. So, fangen wir an mit einer Anigrafie von ihm, die ist vielleicht bekannt, weil äh, es auf einem Cover von ähm, die Philosophie Japans von Jens Heise und Peter Körtner als Cover ver verwendet wird. Ähm, geschrieben steht, der Herzgeist ist rund und der Mond und das Licht verschwinden alle phänomenalen Dinge. Die Betonung dabei bei phänomenalen Dingen und nicht phänomenologischen Dingen. Ich komme zum ersten Zitat. Alle geistigen Phänomene erscheinen in der Gestalt der reinen Erfahrung, so schreibt die Schüler in der Studie über das Gute. Im ersten Abschnitt der Selbstbildung möchte ich zunächst auch die Rolle des Nu, des Nichts hervorheben, um darin die selbstwidersprüchliche Identität zu erörtern. Das Nichts, Mu, versteht sich als Ort, infolge nur als Bascho von mir genannt, in einer Wahrnehmungsebene, in der es kein gegenständliches Bewusstsein gibt. Diese Ebene ist frei von jeglicher Subjekt-Objekt-Vorstellung, sowie darin haftenden Qualitäten, Attributen, Charakteristik und Ontologie. Wenn Mu also nicht ist, welche Rolle spielt es aber für das Erkennen, insbesondere für das Erkennen des schönen in Japan? Der Ort Basho verhält sich feldhaft spiegelt. Er dient als nicht-substanzielle Ebene, auf welcher sich Anschauung, ähm, Chokhan, reflektiert und dadurch selbst, selbst bild, sich selbst bildet. Reine Anschauung, Chokhan, selbst ist autoreflexiv. Nishida spricht von reiner Anschauung, Chokhan, von Intuition, Chokaku und Intellektoranschauung, Chiteki, Chokhan. Das sind die drei Ausdrucksformen, die äh, aber lediglich das Abbilden äh, nicht das Abbilden, eines, äh, das Abbilden eines Schauens im Selbst meinen, welches ein noetischer Vorgang ist. Hier wirken Phänomene auf das Selbst und auf dialektische Weise entsteht eine Autoreferente kontinuiert von Selbstbildung. Das Selbst bildet sich selbst, spiegelt sich in nichts, im Mu und bildet sich neu. Es entsteht eine Reihe an Momenten des Selbstschauens, welches Nishida dann spätestens ab 1928 in seinem Aufsatz »Ich und Du« als diskontinuierliche Kontinuität bezeichnen wird. Dieser ganze offene Prozess bewegt sich noch vor den Anschauungsformen. Das Selbstbild Kosho als solches lässt sich aber nicht fixieren. Es wird vor jeglicher Apparationsfunktion. Auch das Denken ist hier nicht veranlagt, da es sich bereits im Bewusstseinsfeld der Apparitions befindet und als Tathandlung vorzustellen ist. Der Begriff Tathandlung, natürlich von Fichte. Ich komme zu einem Zitat, wieder aus Studie über das Gute. Denken ist das Bewusstsein des Tatsächlichen im Raum der Vorstellungsbilder. Vom strikten Standpunkt der reinen Erfahrung her ist keine Unterscheidung zwischen Wahrnehmung und Vorstellungsbilder möglich. Weiter, Aufgabe des Denkens ist das Sichtbarmachen der Wahrheit. Zitat Ende. Das, was sich als Ausdruck gern des Selbst als Phänomenales formal zeigt, zum Beispiel im Pinsel sprich dann auf dem Papier, wie ich auch in den Kalligrafien zeigen werde, ist hingegen immer bereits ein Schatten, Kage. Des eigentlichen Selbstbildes, welches immer eine formlose Form bleibt. Das Schauen selbst ist nie das tatsächliche Bild, sondern ein phänomenaler Ausdruck oder wie der späte Nishida sagt, Gestaltungsakt von Welt. Welt ist hier als innerlichte Welt innerhalb Nishidas Weltsystem zu verstehen. Die Phänomenologen, ich zitiere Nishida wieder, jetzt aus ähm, seine mittlere Phase aus Selbstidentität und Kontinuität der Welt. Die Phänomenologen denken, dass der Ausdruck nur etwas objektiv Erscheinendes ist und bloß zu einem Gegenstand des Verstehens wird. Aber der Ausdruck ist unserem Handeln enthalten. Umgekehrt gibt es ohne Ausdruck kein Handeln unsererseits. Ausdruck ist etwas ganz und gar uns Bewegendes. Zitat Ende. Unter den Phänomenologen meint er natürlich immer wieder Husserl. Insbesondere ist das zu spüren in seinem Aufsatz äh, Ort, wo er wirklich einige äh, Anmerkungen zu Husserl macht. So, hier haben wir einmal das Mu von Pisa Matsu, nicht von Nishida. Von Nishida, das zeige ich gleich. Das äh, Mu als Ort im Selbstbildungsprozess. Als Ort, worin von Nishida benannt, ist demnach notwendiger Grund für dieses hervortretende Aufzeigen des Wahrnehmungsphänomens. Ich zeige noch einmal ein, nun von Nishida und springe jetzt in die Phase von 1944 in sein Spätwerk, um die formierende Form Kaizo darzustellen. Ich zitiere Nishida aus Philosophie der Physik, übersetzt von Max Kroh ins Deutsche. Es geht um eine Welt von Formierten zum Formierenden als ewig widersprüchliche Selbstidentität von Vielheit und Einheit, das heißt die Welt des Karmas im buddhistischen Sinn. Zitat Ende. Das formlose Selbst beherbergt weder eine materielle Form, also Kata, den griechischen Eidos entsprechend, ähm, noch eine ideelle ontische Form, äh, das japanische Kaiso, äh, im kantischen Sinne zu denken. So wenig wie das formlose Selbst ohne Form, also Kaiso, ist, so ist das Selbst selbst ohne Form. Die Form, die die Aktivität des absoluten Nichts konstruiert, ist die reine Form reiner Form. Form verhält sich hier, wie eben bei der Selbstbildung, das autoreflektive Selbst zum Selbstausdruck, so dass Nishida die gleiche Denklogik anwendet. Auch in der, Bewegung, äh, Entschuldigung, auch in der Begrenzung findet sich die Dialektik seiner widersprüchlichen Selbstidentität wieder, ohne diese es nicht zum Widerspruch kommen könnte. Ein weiteres Zitat jetzt aus dem Q-Kontext, den ich zusammen mit Frau Demit Bullock, die auch heute da ist, übersetzt habe. Er ist noch nicht publiziert, das wird noch eine Weile dauern, das werde ich dann erst nach meiner Diss schaffen, aber für mich ist es interessant, da ich einige Aspekte aus dem Q-Kontext finden kann für meine Dissertation. Ich zitiere, es wird gedacht, dass die Form als Idee, so und Materie, der widersprüchlichen Selbstidentität die Form selbst begrenzt. Zitat Ende. Deshalb greifen wir nochmal die Kalligrafie vom Anfang auf und betrachten sie mit dem zeitlichen Abstand Neu. Der Herzgeist ist rund wie der Mond und das Licht verschlingt alle phänomenalen Dinge. Damit meint Nishida das, was er im Spätwerk mit Form produzieren, Katachi, Katachi Tsukuro benennt. Die Welt bildet sich in der widersprüchlichen Selbstidentität kontinuierlich neu. Das heißt, dass alle Formen sich immer wieder neu bilden und zugleich selbst von einen durch den Gestaltungsakt von Welt. Dadurch bilden sich Relationen, und es können Dinge mono, wie im obigen Zitat wahrgenommen werden. Dies bedeutet, dass Dinge mono, also nicht koto, sondern mono, aber immer wieder neue Formen annehmen und sich neue Beziehungen setzen. Die Beziehungsfähigkeit spielt dabei also eine wesentliche Rolle. Leiblich nehmen wir nur deren Abbild und Schatten wahr, den Karte Kage. Ich mache jetzt den Sprung in den zweiten Teil der Präsentation und übertrage das jetzt sozusagen auf die kalligrafische Praxis von Mishida. Da möchte ich anfangen mit der Lehre, die Lehre, die ich synonym setze mit der Farbe Weiß. Weiß ist nicht Farbe und zugleich Nichtsein. Weiß ist jedoch nicht, lediglich Nichts sondern es offenbart die Möglichkeit des noch nicht seins kiesen in sich also verhält sich somit empfangend weiß ist rein sonst wäre es nicht weiß dieses weiß bildet offenheit für etwas was sich zeigen möchte betrachten wir lange Zeit ein weißes blatt so werden sich innere bilder in uns zeigen die auf dem weiß zum ausdruck gebracht werden können weiß verbirgt Entschuldigung, Weiß birgt diese Verborgenheit des Etwas in sich, welches das Weiß benötigt, um es hervorzugeben. Weiß besitzt somit eine starke Kommunikationskraft. Weiß ist damit zu gründen also ein Hypochemon von allen Schatzorischen. Weiß hat dann in den japanischen Kunstformen einen hohen Stellenwert wie zum Beispiel im buto tanz wo der, oder die Tänzer sich weiß einbeißen mit weißer Farbe, was nicht nur ein äußeres Anhaften von weiß bedeutet, sondern ein inneres sich entleeren darstellt in den Prozess des Tanzes, um dann innerhalb der Leiblichkeit die Bilder zum Ausdruck zu bringen. Ich komme zu einem klassischen Bildbeispiel aus der Malerei. Ich denke, es ist wahrscheinlich bekannt, von Teshu Toyo, das Bild Landschaft. Als Malgrund bleibt das empfangende Weiß, welches mehr als die Hälfte des Bildes ausmacht. Jedoch kann, man nicht, kann nicht gesagt werden, dass das Weiß nicht zum Bild gehört. Vielmehr gibt dieses dem Pinselstrich die Möglichkeit, sich zu zeigen, der schwarze Tuschestrich ist hier stark gebrochen und lediglich in der Gesamtform angedeutet. Das heißt, nicht nur der, Träger, der Trägergrund behält das Weiß, sondern auch innerhalb des Tuschestrichs äh, wird dieses Weiß fortgeführt, ohne eine Technik, die sich als fliegendes Weiß äh, benennt, hab, Haboku, auch gebrochene Tinte benannt. Diese Abstraktion lässt die Betrachter, die Offenheit, durch die Bildbetrachtung, seine je eigene Form zu vollenden. Ich gehe schon mal weiter in die nächste Folie, weil man auch oft in den Kalligrafien, insbesondere vielleicht in dem rechten Mu-Zeichen, besonders gut auch diese Art des fliegenden Weiß erkennen kann. Ein unbemalter Leerraum im Bild sollte also nicht im als einen Raum betrachtet werden, der keinerlei Informationen enthält. Im Gegenteil, gerade der Gedanke dieses Raumes, einen Bedeutungsgehalt beizumessen, macht maßgeblich den Aspekt der japanischen Wahrnehmung vom Schönen aus und ist übertragbar auf alle Künste. Also auf Ikebana haben wir ja bereits schon auch über das Kire etwas gehört, das Abschneiden, auch da finden wir dieses, diesen Prozess der gegenseitigen Bedingtheit. In der Dichtung haben wir auch schon davon gehört hier auf der Tagung, denn verschiedene Heikus und Basho wurden ja vorgestellt. Auch da ist genau dieser Aspekt erfahrbar und erkennbar gewesen. Aber auch in der Architektur, zum Beispiel gegenwärtig von Tadao Endo, ist das zu erfahren in der Kaligrafie-Malerei und aber auch in der Keramik. Also die ewige Spannung bewahrt sich in ein Werk eben gerade durch diese Leerräume. So, ich gehe jetzt ein wenig näher auf die Kalligrafie ein, hier sehen wir ja schon viermal die Abbildung des Zeichens Mu im unteren Bereich haben wir nochmal keine Helligkeit und Mu Ishi, also kein Selbst oder kein Ich. Und die, anhand dieser vier verschiedenen Mu-Zeichen ist schon deutlich sichtbar, wie unterschiedlich sein Ausdruck ist. Nishida hat leider seine Kalligrafien nie datiert, sodass man nicht weiß, aus welcher Zeit äh, die jeweilige Kalligrafie stammt. Aber äh, ganz deutlich wird eben diese unterschiedlichen Ausdrucksformen, die er innerhalb seines Zeichens Mu äh, zum Ausdruck bringt. Also auf die Kalligraphie zurückkommend, äh, möchte ich den Ansatz aufzeigen, in welchem Verhältnis zum die Lehre, das Weiß und das Selbstbildskoscho steht. Nishida ähm, hat 250, 280 Kalligraphien ungefähr hinterlassen, die bekannt sind. Jetzt wurde ja nochmal ein Diary gefunden und auch noch einige Kalligraphien, wie ich gehört habe, ähm, die sind mir jetzt noch nicht bekannt, ähm, aber Interessant ist, dass er also sehr, sehr viel häufiger das Kanji Mu gemalt hat, als eigentlich den Enzu, der unsere gängige Praxis im Zen ist. Also man findet nicht viele Kreise von ihm. Eher ja, das Zeichen Mu. Um einen äh, kurzen Sprung jetzt in die Musik, äh, in, in die Praxis der kalligraphischen Gegenwart zu machen. Möchte ich ein kurzes YouTube-Video einspielen, damit äh, sichtbar wird, wie sich äh, Kalligrafie äh, leiblich auch verhält, also im Ausdruck? Ähm, und zwar von einer äh, Performance-Künstlerin, einer japanischen äh, Junko Baba. Sie ist äh, gleichzeitig auch Lehrbeauftragte in Wien, aber eigentlich bekannter als Performance-Künstlerin in Wien. Und sie hat, äh, das muss ich dazu sagen, ein sehr experimentellen Zugang zur Kalligrafie. Ich selber habe bei Kazuaki Tanahashi Kalligrafie gelehrt bekommen und er macht es in einer viel kontemplativeren Art und Weise, aber so wie Frau Baba das macht, ist es einfach sehr modern und gegenwärtig. akt ist und äh, also sie macht es natürlich als performance künstlerin extrem extrovertiert äh, wie gesagt ich kenne es auch eher dass es mehr kontemplative äh, ansätze hat ähm, ja aber ich mache auch gleich einen weiteren sprung nämlich in die musik um auch noch mal darzustellen äh, wie sich ähm, der einfluss äh, auf die komposition von hosokawa Toshio, einer der äh, bekanntesten gegenwartskomponisten dieser zeit äh, auf, ähm, darstellt. Äh, ich habe ihn ausgewählt, weil er ebenso wie Nishida auch ein Grenzgänger ist zwischen den Welten. also und äh, man kann ihn auch als interkulturellen Komponisten bezeichnen. Ähm, Hosakawa Toshio hat in Berlin bei Jun Isun studiert. Äh, ich zeige Ihnen später, ich habe noch zwei Bilder von, von ihm, oder mache ich das jetzt? Ich mache das jetzt. Haben wir die beiden. Da haben wir die beiden, also Kawa also Toshio zur Linken, Tunis äh, San, sein Lehrer in Berlin, äh, wo er bis 1985 bei ihm studiert hat, er ist danach zu Klaus Huber nach Freiburg gegangen, hat ein Aufbaustudium gemacht. Und 1990 hat Hosokawa sich maßgeblich mit der Philosophie der Kyoto-Schule beschäftigt, insbesondere hat er dann von Nishitani, Was ist Religion, gelesen und das hat ihn sehr maßgeblich beeinflusst und Klaus Huber in ihn dann auch zurück nach Japan und beschäftigt sich mit der traditionellen japanischen Musik, das hat er dann gemacht. Und ähm, deshalb äh, ist diese ähm, starke Einfärbung der traditionellen japanischen ähm, Wahrnehmung, Ästhetik des, des Schönen in seiner Musik. Ähm, ich möchte ein Zitat von ihm bringen, und zwar welches er geführt hat mit dem deutschen Musikwissenschaftler Walter Wolfgang Sparrer. Da sagt er im Folgenden zu seiner Komposition, ich zitiere, der Ton allein ist schon das Leben selbst. Wenn in der Musik Europas erst die Tonfolge Leben gewinnt, wobei der Einzelton relativ abstrakt sein kann, lebt bei uns schon der Ton für sich. Man kann unsere Töne mit Pinselstrichen vergleichen, im Gegensatz zur Linie eines Zeichenstifts. Vom Ansatz bis zum Verklingeln ist jeder Tonwandlung unterworfen. Meine Tonauffassung ist ähnlich, aber für meine Musik ist der mu ne musikalische Ort, an dem diese Kalligraphie stattfindet, wesentlich geworden. Dazu kommt der Hintergrund der Stille, des Schweigens, der mir ebenso wichtig ist. Weiter sagt er über Kalligrafie, der Beginn aus der vollen Konzentration und Inspiration heraus mit dem ersten Pinselstrich ist schon Schöpfung für uns. Der Beginn kommt aus dem Chaos, Handeln als Ordnen des ursprünglichen, des Chaos. In der Kalligrafie heißt dieses Anfangen, dieses sich Öffnen, Konton Kaiqui. Der Meister bestimmt einen Punkt in der Luft und bewegt von diesem Konton kaiqui punkt ausgehenden Pinsel, berührt das Papier und kommt dann wieder auf genau diesen Punkt in der Luft zurück. Nur Spuren dieser linearen Bewegung sind auf dem Papier zu sehen. Sie sind der sichtbare Teil der Bewegung, genauso wichtig wie der unsichtbare Teil. Das möchte ich unterstreichen, den unsichtbaren Teil der Bewegung. Das habe ich in meiner Musik interpretiert als Klang und Schweigen. Der Klang entsteht aus dem Schweigen und kehrt wieder ins Schweigen zurück. 2013 hat er eine Komposition äh, verfasst, die ich jetzt äh, präsentieren möchte, als Musikbeispiel für seine für seine starke Nähe zu äh, dem Denken der kyoto schule Calligraphy. Wir hören da eine Minute rein. Was ich noch dazu sagen möchte, zu der Komposition, ist, dass äh, Hosokawa bei dem Stück Kalligrafie er zumal in seiner Notation auch äh, direkte Angaben gegeben hat zu dem performativen Akt der Musiker. Das, denke ich, wurde eben anhand dieser Darstellung ganz gut deutlich, dass eben äh, der Strich, äh, den Pinselstrich oder den, den Strich, äh, der über, die, über das Instrument äh, Eben auch diese Brüche hat. Das äh, ist ihm einfach ganz wichtig. Ja. Ähm, ja, was ich damit zeigen möchte an diesem performa performativen Akt sind äh, zweier zweierlei Formen. Zum ersten Finde ich, die Pinselbewegung der Kalligrafie, Kalligrafie wird übertragen auf die Instrumente, welche sich dann auch in einem Tuschestrich ähm, wieder zeigen. Und der Tuschestrich wäre in dem Fall jetzt der Ton. Der zweite Aspekt, den finde ich aber eigentlich wesentlich interessanter für meine weiteren Betrachtung, nämlich äh, an dem Strich bleibt äh, weder die Bewegung noch der Klanghappie anders als in der Kalligraphie die Tuschespur als Ausdruck des, Akts, des Pinselstriches, welcher immer aus der Pinselbewegung und der Tuschespur besteht, das ist wichtig, äh, verbleibt und die Pinselbewegung immer in sich birgt. Äh, in der chinesischen Maltheorie äh, gibt es einen äh, Hinweis dazu, dass, äh, dass die Pinselbewegung Bewegung sozusagen die Knochen darstellen und die Tuschespur, die dann als Verbleibende äh, auf dem Platz zu sehen ist und in Erscheinung tritt, sozusagen das Fleisch darstellt und nur äh, das Fleisch und die Knochen zusammengefügt erzeugen den Pinselstrich. Es gibt da verschiedene Abwandlungen, dann es gibt äh, zum Beispiel ein dickes Tuscheschwein, das hat dann zu viel Fleisch oder es gibt auch äh, kalligraphische Zeichen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie zu mager sind, sprich äh, man sieht da fast nur noch das weiß, das fliegende Weiß, das ist dann ein Zeichen, dass da so zu wenig Fleisch am Knochen ist. Das aber nur äh, als äh, weiteren Hintergrund. Äh was, ich, was gemeint ist, ist dabei, dass sowohl aber die Musik und die Bewegung und die innere Bestimmtheit eine entscheidende Rolle spielt für den Tonklang, für den, für, den, für den Strich. So wie dies übertragen auf die Kalligrafie sich ebenfalls in dem momenthaften Ausdruck Hürgen des inneren Selbstbildes, welches sich auf dem weißen Blatt, also auch zu verstehen als Raum, als Kuhkahn, erschöpft zeigt. Das Blatt ist dabei zugleich auch Begrenzung von Raum, welche auch eine wichtige Rolle spielt dabei. Ich äh, zitiere Nishida jetzt aus dem Kukan-Text von 1944. Es wird gedacht, dass die Form als Idee, Kaiso und Materie der widersprüchlichen Selbstidentität die Form selbst begrenzt. Zitat Ende. Key spielt dabei eine wesentliche Rolle, über Key haben wir hier auf der Tagung auch schon einiges gehört, welches sich in der Bewegung als auch in der Pinselführung den Druck und den Fluss der Tusche zeigt. Das Verborgene kommt dabei augenblicklich intuitiv zum Vorschein und konnte doch nicht festgehalten werden. Lediglich das Phänomenale, das Abbild, also die Schattenspur, kage, Nämlich als Zeugnis der Vereinigung von der Pinselbewegung, dem Knochen und der Tuschespur als Fleisch, dem Pinsel sprich als gesamter Körper, zeigen sich in diesem wieder. Ich zitiere nochmal Nishida aus dem Kuhkram Text: Das wahrhaft -Selbst Ausdruckshafte hat in jeder Hinsicht das Selbst. Das heißt, das gleichzeitig lebendig ist und äußerlich das Selbst hat, das, was materiell wird, muss auf die Weise, dass das Äußere mit dem Inneren verbunden ist, etwas sein, das absolut selbstwidersprüchlich ist. Zitat Ende. Aber, um nochmal auf meinen Anfang des Vortrags zu zurückzukommen, auch im Frühwerk findet sich bereits diese Denkbewegung von Nishida, in dem er in Studie über das Gute sagt, die wahre Realität besitzt immer dieselbe Form. Weiter. In seinem Text Selbstidentität und Kontinuität der Welt, die Kontinuität in der widersprüchlichen realen Welt, ist so, weder gibt es bloß Kontinuität noch bloß Diskontinuität. Daher spreche ich von einer diskontinuierlichen Kontinuität, die Realität bewegt sich. Zitat Ende. Dies zeigt sich beim dialektischen Akt in der Beruhung des Pinsels und dem Fluss der Tusche. Man kann da auch die Prinzipien äh, des Weiblichen und des Männlichen, was dann auf dem taoistischen Denken kommt, äh, hinzufügen. Der Pinselstrich bringt Zeitlichkeit und Räumlichkeit in sich, kann diese aber nicht veräußern. Die momenthafte, wahre Realität, verbleibt in diskontinuierlicher Kontinuität letztendlich als Ausdrucksakt von Welt im Pinselstrich formlos. Ich zitiere Nishida noch einmal aus dem Aufsatz über die Physik, Philosophie der Physik von Max Rohr übersetzt, die reale Welt muss durch das Selbstgewahren, die Kaku, des körperlichen Selbst begründet sein. Was meint der Tusche-Selbst ist nicht der Ausdruck des Selbst, sondern die Spur eines autopoetischen Reflexion im Selbst, die sich durch handelnde Anschauungen darin in seiner Form, und jetzt sprechen wir von katashi als Form, zeigt. Ein weiteres Zitat aus der Philosophie der Physik. Es geht um eine Welt vom Formierten und zum Formierenden als ewig widersprüchliche Selbstidentität von Vielheit und Einheit, das heißt die Welt des Karmas im buddhistischen Sinne. Ein Körper besitzt immer den Charakter eines Instruments, des Geistes. Er wird Mittel für die ausdrückende Selbstformierung unseres Selbst. Dort formiert die Welt sich selbst. Zitat Ende. Die Begründung äh, als System in seiner Philosophie bleibt also enthalten. Ich versuchte dies anhand meines Vortrages aufzuzeigen, äh, indem ähm, ich die formlose Form als Spur äh, einer Lebensbewegung des Selbst in ihrer Bedeutung mittels des Ortes und Baschuh darin hervorzuheben versuchte. Und mittels dieses Zitates könnte man auch noch sagen, dass der Pinselstrich somit auch die ganze Welt in sich wirkt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Dagmar. Thank you very much. Dagmar um, Gate Ten minutes for questions and comments. Und ich denke, wir können auch, viele von euch auch aus Schild, wir können auch auf Deutsch Fragen stellen hier ja, auch so kann äh Auf englisch ja. Das, okay. <lacht> ja. das Wort Karma für wenn du etwas eh gewehrt, nicht dieser Karma hier verstanden. Nein. Also Karma ist jetzt eigentlich ja ein Begriff, der aus dem Buddhismus stammt, und eigentlich mehr aus dem Mahalane-Buddhismus. Ich denke, dass er in Bezug auf, sich auf das letzte Zitat, nicht wahr? Dass es da letztendlich um diese ewig sich neu formierende Form geht, also dass sie wenn man bei mahayana buddhistischen Karma davon ausgeht, dass ja sozusagen ähm, die Essenz eines Menschen erhalten bleibt äh, und sozusagen in dem Karma sich dann wieder bewirbt, äh, so ähm, könnte man vielleicht in dieser formlosen Form oder der ewig neu formierenden Welt sagen, dass auch da nichts verloren geht, sondern äh, es, es einfach nur andere Formen annimmt. Wobei die formlose Form natürlich keine Form äh, als Katashi zu verstehen ist, sondern eher, und auch noch nicht mal als Kaisu als ideelle Form, sondern eben als eine formlose Form, die äh, in dieser Form nicht greifbar ist. Ich habe nochmal eine Frage zu den Musikern, die diesen... Sprich als Ton darstellt. Da war für mich die Frage in dem Moment. Was sehen die Musiker auf ihrem Blatt, was die auf dem Notenständer vor sich haben? Das ist eine gute ist Frage. Also die ich selber habe, äh, doch, ich habe meine Notation gesehen. Ähm, also das verhält sich wie bei allen Kompositionen neuer Musik. Das sind sehr abstrakte Zeichen, die da <lacht> ja, wahrscheinlich jeweils von den einzelnen Musikern auch neu entwickelt werden. Also da, da kann man gar nicht mehr mit, also da werden schon klare Noten noch eingetragen, aber dazu werden dann, Jeweils zu den Instrumenten entsprechend ganz eigene Notationsformen angewandt. Ich nehme an, dass er die, die Performance auch in dieser Art äh, eingetragen hat, in, äh, in die Notation. Ja. Vielen herzlichen Dank. Ähm, eine Frage dahingehend: diskontinuierliche Kontinuität. Ähm, gibt es in diesem ganzen Konzept etwas, ähm, das habe ich mich gefragt äh, in Bezug auf die Performance und äh, die kalte äh, Darstellung, Konzept der Kalligrafie, ähm, auch bei wieder etwas, was ausdrückt, wie lange eigentlich der Prozess andauert, wann er endet. Dahingehend, äh, was mich in dieser Performance immer hat, schon halt, dass das Publikum äh, zwischendrin schon dachte, sie sei fertig und anfing so zu machen und sie war kaum zu Ende, dann ging das Gebrüll als Musiker nervt mich das. Also wenn, wenn ich, wenn ich, je nachdem, welcher Form Musik ich mache, wenn ich klassische Musik mache, dann nervt mich das furchtbar. Konzerten nervt mich das furchtbar. Ich erinnere mich, das war, glaube ich, äh, Kurt Masur's dvorak aufführung in Boston, wo 20 Minuten Stille herrschte nach dem letzten mhm. Ton und dann ging der Applaus brandlos und dauerte normalerweise nicht. Mhm. Ähm, und das war so spannend in der in Hosokawas. Äh, Kompositionen, wahrscheinlich ist das auch auskomponiert, dass am Schluss, diese, diese, der letzte Strich, dann bricht das mit einer wahnsinnigen Prägnanz ab. Ja, genau. und dieses Stillehalten, dieses ja. ganz tief Innehalten und das noch, die Musiker haben sich nicht bewegt, dieses manchmal hat man das auch in, den, in westlichen Musik auskomponiert, gerade in der modernen Musik und jetzt interessiert mich in diesem... Verhältnis, was ich jetzt beschrieben habe, zu beschreiben, in der die Kontinuität des gesamten Prozesses. Äh, gibt es eine, eine, eine, eine Art und Weise auszudrücken oder zu kennzeichnen oder ähm, darzustellen, wo eigentlich, wie eigentlich das Ende dieses Prozesses ist? Und dieses Inhalten am Schluss, äh, was das ausmacht, in verschiedenen Kunstformen, äh, nicht nur die Pause machen, wie sondern auch der Schluss und also dieses Innehalten, das hat uns auch das ob da irgendetwas ein Ausdruck gibt, der das kennzeichnet, mit dem man das darstellen kann. Hm, auch das ist eigentlich wieder eine Frage, die die Notation betrifft, äh, die ich nur bedingt beantworten kann, aber äh, in dem Zitat, was ich von Hosokawa gebracht habe, da hat er ja deutlich auch gesagt, dass er, dass für ihn sozusagen ein einziger Ton schon die Welt darstellt. Ja? Also, dass es äh, wichtig ist, dem Ton einen Nachklang zu geben. Ich weiß, dass, es dafür auch den, dass dafür auch der Begriff Ma bezeichnet wird. Also dass der Ton immer auch, um überhaupt sich in seiner Fülle zeigen zu können, einen Raum braucht, um sich zu entfalten zu können. Und ich denke, dass in der Komposition, die ich jetzt auch ganz bewusst ausgewählt habe, weil es eben um Kalligraphie geht, da dargestellt wird, es ist es, eigentlich wirklich eins zu eins zu übertragen auf die Kalligrafie, dass man anfängt mit dem Zeichen und nach jedem Zeichen äh, auch absetzt. Ja, das haben wir jetzt bei, der, bei dieser Performance ganz gut sehen können. Sie hat äh, und, das, und was ich auch interessant finde an der Performance ist, dass sie äh, sozusagen die, die Bewegung vorab auch schon mal gemacht hat. Ja? Also sie hat, bevor sie angefangen hat, die Pinselspur zu setzen, hat sie zuvor die Bewegung schon mal praktiziert, aber letztendlich ist es so, dass durch dieses Absetzen, würde ich sagen, da entsteht auch eine diskontinuierliche Kontinuität, weil jedes Zeichen steht für sich, aber es steht immer in der Spannung zueinander zu den anderen Zeichen und eine Kalligrafie ist erst komplett, wenn alle Zeichen auch in dieser angemessenen Spannung zueinander stehen und gemalt sind. Ja, wir haben fünf Minuten left und drei Fragen. Was die Verständnisfrage? Hier steht zum Beispiel die Formulierung widersprüchliche Selbstidentität von Vielheit und Einheit. Und auf der Folie davor in dem Raumtext stand einmal soll ich vorspringen? Ja, davor nochmal diese hier, die Form als Idee und Materie der widersprüchlichen Selbstidentität, des überhaupt nicht. Müsste das, also, es ist, kommt mir ganz unvertraut vor, es ist die widersprüchliche Selbstidentität von Idee und Materie. Aber die Idee der widersprüchliche Selbstidentität, verstehe ich Kann man das Wie ist das zu verstehen? Also, die Idee und die Materie der widersprüchlichen Selbstidentität. Also, die der Übersetzung war genauso. Also die widersprüchliche Selbstidentität von Idee und Materie, das wäre mir plausibel, aber ich habe noch nie so eine Formulierung gesehen, als Idee und Materie, der selbst widersprüchliche Selbstidentität ja, Aber was soll das bedeuten? Die Idee der widersprüchlichen Selbstidentität und die Materie der widersprüchlichen Selbstidentität. Ich denke, es geht um dieses Zwischen, eben um diese, um diese Form, dann, um das, das Dazwischen, heißt, der, die dann letztendlich die formlose also Form ist, weil es geht ja nicht um die Materie es geht auch nicht um die Idee im Case. Ja, aber dann würde es heißen die widersprüchliche Selbstidentität von Idee und Materie. Mhm. Aber so die Formulierung ist die mhm. Idee der widersprüchlichen mhm. Selbstidentität und das Und ist ja ein Job, konjunktives und die Materie der selbst. Nee, Materie gibt es als, dass die Form als Idee und Materie der Das ist. die Form als Idee und Materie, okay, vielleicht ist es nicht klar, dann müssen wir noch bei dem Okay, aber das war, das ist auch nicht sehr gestolpert. Dass die Form, die Form selbst begrenzt. Die Form, die Form selbst gestaltet. Form, alles, okay. Form, die Form ja. okay, als Idee und Materie. Form, Okay, vielleicht ist nicht klar, dass als Idee und Materie zusammengehört. Aber ich muss nochmal den. Ja, genau. muss noch mal den, der, der Also, das ist ja noch in Arbeit, Arbeit, Arbeit diese Übersetzung, diese ja. von daher. Weil das natürlich wichtig ist, sozusagen, dass jetzt für die Argumentation, also wie das genau zusammenfängt, weil das ja. Nicht die Idee und Materie der Selbstwidersprüche selbst, sondern genau diese Dialektik der beiden. Ja, ja. Das, da kam es ja drauf an, eigentlich. Ne? Ja, genau, aber ich hatte das Zitat auch ausgewählt, weil es mir da auch um die Begrenzung geht. Also, das, dass die Grenze auch ein wichtiger äh, Aspekt ist äh, für die widersprüchliche Selbstidentität. Ja, klar, es war ein konkreter Akt. Genau, also für mich ist beides drin. das ist die widersprüchliche Selbstidentität von Ideen, die Aber ich. Wenn ich alles übersetze, dann war immer der im Text. Und so hatte ich, ihn. Ja, also, ich Ja, ja okay, aber das ist... Ja. Ja, das ist ich glaube, ich, aber gesagt, ja. Ja, ich Also ich glaube, hier steht case tor o so ein Das hat Und das ist, ich, ich Selbstidentität da genau. selbst von Genau. Als Selbstidentität von Ideen. Darauf. Mhm. Okay, genau. Ja. Okay. Letzte Frage, Leon. Nee, es gibt nicht so eine Frage, sondern auch was, was ich auf das bezieht, was Sie gesagt haben. Also dieses, ich glaube, ein wichtiger Punkt darin, den ich auch sehr charakteristisch empfinde für die japanischen Kunstformen, ist die die Einführung dieses negativen Elements. Und das in verschiedener Weise passieren kann und das auch in also eine gewisse Referenz, eine andere Form von Referenz impliziert, also zum Beispiel die Einführung der Stille in der Musik oder im Lotheater das sendung worüber wo auch das gebildet hat, also dieser Moment, wo man, wo der Schauspieler nichts tut und das wird als sozusagen der wichtigste Moment betrachtet, der hält still und darin sammelt sich sozusagen, es wird sozusagen also wenn man jetzt das Formlose bei nicht als den Ort betrachtet, der die Form umfängt, dann wäre diese Einführung des negativen Elements in den Raum selbst als Element des Ortes äh, die Referenz auf den umfassenden Ort. Also zum Beispiel, äh, in, ich würde sagen, bei grafischen Formen wäre es so, wie der Kreis zum Beispiel. Mhm. Der Kreis ist eine Form, aber irgendwie ist er auch eine Referenz auf das, was Formen erscheinen lässt. Mhm. Ähm, oder ähm, bei der Farbe das Weiß. Ja, genau. Deshalb also, ich das ist irgendwie praktisch. Teil des Bascho der Farbe, also das eigentliche Nichts für die Farbe ist die Farbe als Allgemeines. Aus, okay. Wenn man aus der Perspektive des Basho der Farbe guckt, ist die Farbe selbst ein Nichts. Man mhm. müsste in einen anderen Waschung gehen, um die Farbe sozusagen als ein Etwas zu sehen. Aber aus der Perspektive der Farbe selbst ist der Basho der Farbe ein Nichts. Mhm. Genauso ist es vielleicht zum Beispiel im Theater diese Einführung des Innehaltens der Nichttätigkeit. Man könnte vielleicht sagen, es ist eine Referenz auf die Situation oder Was Plötzlich passiert etwas und ähm, der Referenzrahmen wird selbst thematisiert, indem in den Referenzrahmen selbst ein Element eingefügt wird, das negativ ist und dadurch auf ihn verweist. Mhm. Und dieses, das fand ich ganz schön, auch wieder so rauskommt bei der Musik, so, also dieses, dieses Plötzliche. Weil wenn plötzlich ein Ton äh, gehört wird, dieses erste Hören des Tons ist für mich äh, sehr diskontinuierlich. Also, und wenn aus der Stille plötzlich ein Ton erscheint, ist das etwas ganz anderes, als wenn man eine kontinuierliche Musik mhm. hört. Mhm. Und das habe ich das Gefühl versucht, da einzuführen. Und dann zu halten, weil die Atemweise, in der Ton weitergeführt wird, fühlt sich für mich an wie ein Durchziehen des ersten Moments des Hörens des Tons, weil es ein sehr angespannter Ton ist, sehr, sehr komprimiert ist. Und dieses sozusagen, dieses Diskontinuierliche in der Kontinuität äh, weiterzuführen, fand ich sehr schön, wie das in der Musik rauskommt. Das ist mehr so ein Kommentar, wie mhm. das auch nicht gewünscht wird. Ja. Okay, ja. Vielen Dank noch einmal.